3, 2, 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Scrap Challenges. Heute zusammen mit Juli. Hallöchen. Nico. Oh Gott, da geht's aber weit runter. Hallo! Achtung, da geht's weit runter. Und zusammen mit dem lieben JustCraft als Gast. More, oh, oh, oh, oh <lacht> die Kauen Truppe er ist wieder vereint. Genau. ich, ich, ich habe angefangen <lacht> gesagt, da geht's die Runde. Oh, oh, oh, oh. Ja. Die Kauen sind wieder vereint. Ich habe mir heute eine relativ also Mais. Ich habe mir heute eine relativ einfache, aber komplizierte Challenge ausgedacht. Ich kann äh? nicht... Relativ einfach, aber kompliziert. Mhm. Genau. Äh? Das überfordert mein Geld. <lacht> das das habe ich schon gedacht. Das ist doch nicht viel bei dir. Warte mal. Nico, bleib mal stehen. Jetzt treib's nicht nee, zu bunt. Mir. Nein. Ich wollte Nico anmalen. Ich sag ja, treib's nicht zu bunt. Also. also. Die Challenge oh. ist relativ simpel, indes ihr einfach nur ein Auto baut, was nach einem Auto aussieht. Also Moment, ich, was? Ihr sollt mir ein Auto bauen, was nach einem Auto auch aussieht. Nicht nach, einem, nicht nach einem. Nicht nach einem Schneeräumen. <lacht> meinetwegen, könnt ihr könnt auch ein Schneeräumfahrzeug bauen. Was mit einem LKW? Ein LKW könnt ihr auch bauen. Es <lacht> muss aber nach dem LKW aussehen. Wir machen okay, ich ein Auto nach 40 Minuten Bauzeit. Das ja auch okay. Ihr könnt alles bauen, was. <lacht> nach, ihr könnt alles bauen, was auf deutschen Straßen fahren darf. Als die oh Kurs so. Auch auf <lacht> luxemburgischen <lacht> Straßen. Ja, Straßbahn ganz also bauen. <lacht> ja. Dann nach den 40 Minuten Bauzeit, die ich euch geben werde. ...werden wir ein Battle in der Arena machen. Der Trick hierbei ist nur, eure Konstruktionen, um eure Gegner zu hochzunehmen, dürfen nicht sichtbar sein. Das heißt, ihr dürft euch nicht 20 Blöcke große Rampen vorn dran bauen, sondern ihr müsst alles schön verstecken. Also nicht so wie Simons Fahrzeug vor zwei, Nein. drei Folgen? Genau so also nicht. Also dann irgendwas, was ausfährt oder so? Ja, genau. Okay. Also du meinst, also sozusagen, wenn, wenn, ich, wenn wir das spawnen, muss das nach einem Fahrzeug aussehen. Was es danach macht, ist egal. Im Endeffekt ja. Ihr könnt mal wegen man auch auch so eine, Ihr könnt auch meinetwegen einen äh, Roboter bauen. Naja, <lacht> nimm mal so, du nimmst einen Kasten innen drin, wo du dein Auto nimmst, und außenrum machst du komplett über Pisten, machst du sozusagen dein Gehäuse über Pisten fest. Das ist ja möglich. <lacht> Das kannst du machen, ich also verbiete es nicht. Kann ich beispielsweise jetzt eine G-Klasse bauen und wenn ich einen Knopf gedrückt habe, wird es von einem, keine Ahnung, Panzer oder so? Ja. <lacht> okay du, kann, du kannst auch direkt einen Panzer bauen. <lacht> einen Panzer, äh, ein Panzer, der danach zu einer G-Klasse wird oder andersrum? Das ist so lange wie breite. Also, wenn okay. ihr euch verteilen wollt... Äh, äh, pff, äh, ja, dann gehe ich hier hinten. Ja, ja, ich, ich, ich gehe zu Leon. Ich bin hier. Oh ne, also. ich, ich, ich, ich gehe da runter. Da ich ist, ist äh, mein nicht Ich stehe am Platz. Ja. Ich bin auch ready. Ja, dann bin ich jetzt auch ready. Dann starte ich jetzt einen Timer und schiebe euch in die Challenge. Ich starte die Challenge. <lacht> dann beginnt die Challenge, nachdem ich den Timer gestartet habe und ich schiebe euch in die Channels für die Challenge. Und zwar in drei, mhm. zwei. Eins, und die Challenge beginnt. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. So, dann gehe ich direkt mal. Juli. Nico so. Ich habe sehr unkreative Challenges, das gebe du. zu. Wo ist mein Unfall hier? Ach, ich finde die Ideen sich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ja, weil bisher haben wir immer nur die spaßigsten um. Fahrzeuge gebaut. Und jetzt möchte ich mir was... Ne? Ja, ja Ich frag mich nur wegen äh, der Umsetzung. <lacht> <lacht> ja, du hast ja gesehen, bei mir hat. beim mein, meist meiner Faste sieht man die Fallen nicht. Du kannst meinetwegen wirklich einfach ein Auto 1 1 bauen und einfach Düsen überall reinkleben. Das sind mir so länger wie breite. Ja, ja. Ja, ja. Boah, du mit einem Radio, ey. Äh. Ja, klar, muss Musik laufen hier. Mm -hmm -hmm. ich Wollte mal ein Lager. Ich glaube, die sind ein bisschen groß. Ratz. <lacht> äh. Das ist dann vermutlich zu klein. Den viermal ein, nee, dann doch ein viermal zwei. Also, mal so dann nehme ich dann nämlich doch so eine Rad. Das werden BMW-Reifen. Bring mich Werkstatt oder bayerische Mistwagen eher? Ja. Jetzt ein Mistwagen definitiv. <lacht> Bevor ich hier groß loslege, sollte ich nachgucken, kann man diese Blöcke hier färben. es also natürlich ein schöner, wunderschöner, weißer BMW werden. Jo, passt. Okay. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Ich sehe schon, was das werden kann heute. Ich meine, meinetwegen kannst du auch einen Rattler oder einen Bagger bauen. Das ist so Länge wie Breite. Auch ein mhm. Traktor. <lacht> Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, ja. Ich meine, der kennst du dich am besten aus, wahrscheinlich. Ach ja. Oh, mein ich meine, ich, ich, mein, ich stelle es, bevor ich mich jetzt hier 10 Minuten hinstelle, einfach und eine Zeitlapse Zeit, hier so stehen bleiben und ein Timelapse mache. lapse machen. Das wäre ja natürlich auch lustig. Von einem... Ba Erbauer. Ja, 10 Minuten. Mhm. Hier weiß. Oh Auf eine Minute runterkomprimieren dann oder sowas. Oh. weiß das nicht schaden würde hm? ein motor ja ich das kann jetzt erstmal hier ich meine, das funktioniert also ja bei mir das wird ich versuche so gut wie möglich einen, irgendwie so ein keine ahnung einser bmw zu machen gut, dass ich keine ahnung von autos habe <lacht> Eigentlich das, schon... sind die BMWs, die, das, das sind die BMWs, die du, am, die du am allermeisten auf der Straße siehst. Bring mich Werkstatt. Ähm, nur baue ich das ganze glaube ich noch ein bissel größer, weil das ist schon sehr klein. <lacht> ja. Sehr klein und Belastung hier aktuell. Doch was machst denn du da? Ach, du brauchst die Licht. Ja, ich wollte mir Scheinwerfer an. Gut, gehe ich meinen nächsten ärgern. Hi. Bis später. Hi. Du bist ja nichts auf der Schindlers Liste. Ja. Wo bist du denn? Ach, du kommst gleich. Ja. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Was zur genau, so also heiligen mein Bim Bam. <lacht> Mein Plan wird es, ähm... Erstmal ein schicken, ich weiß nicht, was ich als Hobbit nehme. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einen VW oder ein Vents nehme oder so. Muss ich mal gucken, dann glaube ich. Ja, ist länger wie Breite. Hätte. Muss nur ähm, nach Auto aussehen. Genau, das ist halt mein Ziel, dass es nach dem Auto aussieht. Aber ich habe beim letzten Mal, finde ich, mit diesen, äh, ich weiß nicht, mit den Kolben äh, pro ich schon. Wie heißt das nochmal? Ich habe gerade das Wort vergessen. Profitiert, genau. Und das wollte ich jetzt ein bisschen ausweiten. Das heißt, das sieht wie ein normales Auto aus, kann aber zu einem Auto ausfahren, was, keine Ahnung, so hoch wie ein Monster Truck ist, wenn nicht sogar noch höher. Das heißt, äh, jeweils äh, 24 in die Richtung und 24 nach unten. denke du und musst in die Arena passen. Genau. Nö, nee, das, das wird kein Problem. Das ist halt nur für Notfall. Das heißt, da kann man dann garantiert runter durchfahren. Also ich glaube nicht, dass jemand so ein hohes Auto baut. Ähm, und genau... Dann, ja, ich weiß nicht, zur Abschreckung natürlich Schubdüsen, aber äh, ich werde es halt einfach wie ein normales Auto aussehen lassen. Ähm, Räder wollte ich. Okay, ich glaube, die sind ein bisschen zu groß. Da sollte ich vielleicht andere nehmen. Aber das sollte dann circa irgendwie so aussehen, dass ich kann mal gucken. Jetzt brauche ich noch einen Sitz. Ähm weil ich fand bisher hat man immer nur so spacige Autos habe ich auch schon zu Nico eben gesagt ich wollte jetzt mal irgendwas sehen was ein Auto aussieht weißt du nicht was aussieht wie als wäre jemand in, mit dem Auto in einen Schrotthaufen gefahren wäre mit allem rausgefahren was zu ihm geklebt hat an ihm geklebt hat so sahen manche Autos ja teilweise aus Oder manche ja. Fahrzeuge viel eher ich weiß auch noch nicht ob ich vielleicht auch äh, weil ich ich versuche mich schon ich habe das öfters probiert habe es nie geschafft ein richtiges Auto zu bauen ich weiß auch nicht, äh, ob ich jetzt wirklich so detailliert baue, dass ich jetzt beispielsweise zwei Sitze nebeneinander habe. Also ich glaube, ich habe den Platz ja. dafür gar nicht. Aber ich versuche es zumindest, äh, dass es so ein bisschen aussieht von aus wie ein Auto. Und dass man sich also auch vielleicht nicht nur allein ins Auto reinsetzen kann, sondern vielleicht auch noch mit einer anderen Person oder so. Das ist egal. Also da geht es bei mir ungefähr hin. Das ja, es soll halt Problem quasi Problem. einfach nur vier Räder haben und aussehen, als wäre es auf die STV, StV, auf die Straßenverkehrsordnung zugelassen. Genau, das war... <lacht> Dann auch mein Ziel, dass ich so in die Richtung halt gehe. Ich, ich meine, weiß halt nicht, wie es im Endeffekt wird. Ja, ich wollte gerade sagen, was du unter dem Motorraum machst, ist ja kann einem mehr ja scheißegal, im Endeffekt. Das weiß ja keiner. Das sehe ich ja von außen nicht. Warum zum so. Bums, hast du den Knopf upside down platziert? Oh. Äh, nee, der kommt gleich nochmal weg. Und du, aber bist, <lacht> und du bist ganz sicher, dass das in die Arena passt? Äh, reinpassen ja, aber ich glaube, ich muss nochmal mit der Höhe ein bisschen spielen, weil ich weiß nicht, ob ich dann durchhänge. Puh, das Problem. Ich gucke mal, wenn wir. Und schwupp. Oh. Hm, mal. Von der Höhe vielleicht nicht. Nee. <lacht> ähm... Na, okay, sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Auto. Ja, jetzt also, gerade nicht. nicht. aber... Naja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich mache das nicht so breit. Vielleicht reichen zwölf in der Breite. <lacht> Sagen wir erstmal sein Handbuch raus. Was ist, du oh, es gemacht Was, <lacht> was haben wir jetzt gemacht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich gucke, glaube ich, nochmal die. Ähm. Oh, okay. <lacht> Kann ich hier vorne auch Sachen dran platzieren noch? Oder? Ich glaube okay. nicht, nee. Nee, jetzt Oder? sind Ghostblocks einfach nur. langweilig jetzt habe ich glaube ich gerade man es mein tastatur ach so jetzt ich wollte sagen jetzt habe ich glaube ich meine tastatur kaputt gemacht ähm, naja mal sehen ja. also es ist halt so mein plan dass ich da mit der größe spiele und vielleicht auch ein bisschen mit der kraft dass ich mir das ein bisschen schwerer baue ich meine, ja, kannst du natürlich auch eine Titanic mit vier Rädern dran bauen, das stört mich nicht im geringsten. Ja, aber wir können ich machen. Ähm, ja. Aber Ich glaube, wenn ich da mit Gewicht spielen kann, dann vielleicht auch noch mit der Größe und Geschwindigkeit. Ich glaube, dann könnte ich das ganz gut gewinnen. Naja. Ich meine, bei der letzten Challenge hatte ich auch keinen richtigen Plan. Es sah ja schlussendlich nicht so schlecht aus. Ja gut, mein, bei der letzten Challenge, wo du dabei warst, meine ich, sah mein Auto aus wie eine Box und konnte offiziell nix. Genau, sie konnte fliegen, das konnte sie recht gut. Naja, es kon sie konnte kontrollierter als Juli, sagen wir es so. <lacht> ja gut, er, er ist natürlich immer mit seiner, wie, welche Sechs. Taste war das mit dir? Sechs. genau, ist dann mal weggeflogen. Ich habe es bei mir auf eins gelegt hier gerade bei dem hier. Und ich habe auch natürlich eine Bremse in die Gegenrichtung gebaut. Ja, schick, schick. okay ich ich dachte, ich habe was kaputt gemacht. Ne, naja. Ich glaube, das könnte aber stylisch aussehen, wenn ich in den Kofferraum die äh, Düsen baue und den dann irgendwie aufklappen könnte. Ja, das kannst du natürlich machen auch. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich weiß auch nicht, ob ich hinten vielleicht auch noch, ähm, <lacht> wie heißt das, hier diese Dinger da, die sich dann drehen, die, die, die Radlage. Ja. ja ich da danke ich, auch noch eins dran dann ja, danke, ich dem Juli wieder auf den Nerven. Genau. Bis später, man sieht sich. Ciao, ciao. Bis später. Oh je, yeah, hallo. Hallule. Ich hab gehört, du brauchst wen, der dich nervt. Nee. Ich bin aber da jetzt. Du kannst nichts gegen machen, ob ja. du willst und nicht. Ja. Oh. Das ist Mhm. Das sieht aus wie ein Lowrider. Äh, könnte sein. Ja, dann sieht schon mal mehr nach Auto aus, als das Al was wir es ja gesehen haben, so. Ja, gut. Ich, ich probiere es ja auch wenigstens, ja. Ich möchte ja hier auch irgendwas machen, obwohl ich ja eigentlich überhaupt kein äh, ja, Autokenner bin. Ehrlich gesagt, hast du es ja auch die meiste Zeit, weil du bist jetzt gerade der Letzte, bei dem ich quasi bin du hast quasi die letzte die meiste Zeit gehabt von Anfang zu Ende weil bei Nico hast ja gesehen dass er noch nur die Schäbühner stehen hat also nachher ja okay gut da. ich versuche halt hier wirklich hier irgendwie ein Auto zu bauen ich habe halt absolut keine Ahnung ob das mir gelingt aber ich versuche mein Bestes sagen wir mal so ich habe halt äh, ja wie gesagt, ich habe recht wenig Ahnung von Autos. <lacht> Deshalb. schauen wir einfach mal. Das beschreibt mich ganz gut, ja. So. Ich meine, du machst ja wenigstens schon Radkasten oh. und alles dran. Ja, weil die Aufgabe ist ja ein Auto zu bauen und nichts anderes heute. Ja, das ist so zumindest die Grundidee also. da gewesen. Genau. Also ob das nachher halt irgendwelche Abwehrsachen hat, das werde ich ja dann noch sehen, aber... Äh, das ist ja ganz dir im Endeffekt. Genau. Deshalb... Äh, ja, mal schauen. Ich werde mal gucken, wie viel ich hinbekomme. Wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch recht wenig vor bezüglich Abwehr und sowas. Äh, ja. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? <lacht> genau, Hauptsache den anderen auf den Sack gehen, dann wird es schon irgendwie passen. Ja. Alter, ich habe keine Ahnung, sieht so ein Auto aus. <lacht> Alter, ich hab sowas von keine Ahnung. Nachher lachen die mich alle aus. Was ist das sein soll. So, das ist jetzt die Motorhaube. <lacht> Oh, warte, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. ne scheiße, die Motorhaube geht andersrum auf, wa? Hä? Ich habe ich hab eine gute Idee. Jetzt pass mal auf. Ich mache nämlich hier hin und hier hin. Und dann machen wir so. <lacht> äh! So. Jetzt kann ich nämlich meine Motorhaube öffnen. Saugeil. So. Ja, theoretisch zumindest und praktisch. Wie sieht praktisch aus? Ja, ich baue jetzt ja erstmal. Ich möchte ja auch sowas wie Türen reinbauen und sowas. Ja. Also, das ist ja und ein Kofferraum. Oh, okay, komm nachher wieder. Ich. ich baue einen Kofferraum. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Noch 25 Minuten. Was nur noch 25? Ja, du Scheiße. okay alles klar. Chat. ich muss immer hart anmachen. Dann wie heißt dieses Teil? Steuergerät Einheit? Man es auch richtig schreiben. Danke, ich wieder Nico auf den Keks. Tschüss, Hey, ich kann also auf dem ist. Ich ist auf ja. der Knowledge, Ja, Ich nicht ich Ich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 die müsste aber, ich muss aber mit dem und den und, und das nicht so. Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich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 Das heißt wir ich Ja, ich Also, Ich Ich Eins muss rot und 2, Und hier muss eins rot und 2 noch. rot und zwei. ja. Ich ja. Oh, Das ganze ist Ja? Ja? Was ja. ja. ja. äh, äh, <lacht> So, äh, so das heißt, ja, ne, ja, mal, jetzt. Kilo, ich mit einem und, äh, Ja, ich muss ja. Nicht und das ist okay. so, und Wow. <sus> so? Ich habe hier. Ich Ich habe hier. Ich hier. Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich Ich Ich hab's hier. Ich Ich Ich So, ich mhm. Ja, aber auch. Ja, ich Ich Ich Ich Ich noch, Ich ja. noch, Ich, ja. mal, ich <lacht> Wir haben hm. Okay. Hm. Nicht. Nicht. ja nee hab die habe jetzt hier schon mal die, jo, oh, Halli, Halli. Machen, die okay ich nicht das nicht viel ja ich hallo du hast was Ah, ja, äh, ich bin so ein ja, ja, okay. gutes und <lacht> Anliegen. Dann kann man in Geh, der machen. So ich guck mal. Sie mit dem Krieg hat Das ist ja. ich mal ich gerade nicht das ist zweifel. Ich das hier. Ich habe das hier. Ich habe das aber Ich muss mal, hier. Ich habe Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ich habe Ich habe hier. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe das hier. Ich habe das Ich habe das hier. Ich habe Ich habe das hier. zwei. das Ich habe das hier. Ich Ich habe das hier. Ich habe das Ich habe Ich habe Ich Ich Das ist das Das muss ich noch Und ja, das, ist das Auch, ähm, ich ja, ich halt, ähm, geht, ja? Aber, ähm, ich habe auch ich halt, das, ähm, das Ich habe das Ich habe so. Ich nicht, genau. Ich nicht, Ich nicht, Ich so. Ich nicht, so. Ich Ich glaub, Ich ja, so. ja, so. ja, ein, ja, so. ja. Ich Ich nicht, Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nicht ja, das das das das das? Das okay. okay. Ich bin das einfach ja, Das ist. Ja, das ist, ist mein ja, ein ja, ich ein Knopf. Okay, also, okay, ich Ja. Ja. Ja. ich eh. Ja. Das ist auch ja. Das ist auch ja. Das ist auch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 also, also ich würde anfangen, wir machen einen Schlachtplan, der aussieht wie folgt. Juli fängt an mit Farstricht zeigen. Mhm. Nein, Tim, was hast du feines gebaut? Oh je. Yeah. Ich habe versucht, meinen weißen Golf nachzubauen. <lacht> oh Gott. So. Ähm. Ja, Moment. Ich drehe so mich kurz. So sieht, Golf, so sieht dein Golf aus. Nein, ich habe kein Panoramadach. Ja, ich würde mir bei Jolie's noch ah, Sorgen machen. Also pass auf. Ja? So. <lacht> ich schon ja? Halt, Moment. Moment. So. Ich kann meinen Motor überprüfen. Ich habe einen Sechszylinder geil. hier drin. Ja? ja? Ich kann hier öffnen, ich kann ja klar, ich kann ein bisschen durchlüften. <lacht> äh. Warum? <lacht> warum ja. hat es. <lacht> was habe ich denn eigentlich gemacht? <lacht> okay, ja. Aber ja. Es, es sieht ein bisschen besser aus als meins. Also, ich kann hab ich, sagen. ich hab vier Sitze. <lacht> ja Und halt die Vorderen die, die Vorderen ich habe ein bisschen das ist ein Problem das ist ein bisschen ein park meine vorderen Türen gehen nicht ganz zu. Da, da ist halt ein bisschen zu Ja das ist, das ist, weil, weil sich die Ecken halt überlappen. Ja das ja. ist, ja aber hinten geht's weißt du? Ja das man möge mich rauslassen. ach so ja. Ach du kannst im Auto nicht laufen. Du musst dich irgendwie rausmachen. Nee. Ich hänge oh, im okay ja. ja, Das also, ist mein... Golf. Als nächstes ist Justcraft dran. Oh je. Yeah. Ja, weißt also. du, Leon, das als du gegangen bist, ja? Als du gegangen bist, da war ich ja gerade hier in der Heckpartie. Ja. ja? So, da war ja das vorne hier alles schon fertig. Dann war ich hinter der Heckpartie habe hab dich fertig gemacht, dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich aber in mein Auto und das fahren. Also, ich präsentiere, Ja. <lacht> ähm, auf der anderen ja. Seite, die wunderschöne Mercedes-Benz g klasse Ach du Scheiße! Ich muss ehrlich sagen, ich, Scheiße, nicht ich, hab, ehrlich ich, ich, geworden. ich kann mit dem Ding oh. irgendwie nicht fahren. Nice! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann den Motor auch noch voll schneiden. Moment, ist das einfach nur, wenn du W drückst jetzt, oder was? Nee, ja, wenn ich W drücke. Ja, dann hast du einfach unten bei den hast du einfach unten die Kugel da gar nicht gedreht. Die muss man immer auf einer Seite drehen. Sollte man ja, ja, sollte man, ähm, okay, darf ich das, dürfte ich das noch einmal geben? Ja, kannst du nichts machen. machen, sonst bringt es ja auch okay. nichts. <lacht> genau, das das es, es, kann, es, es, es kann es, es die es Tür öffnen. Äh, und das ja. war's. <lacht> <lacht> ja. So drei von vier Aber vorhandenen Türen können es öffnen. Na, ja. Halt jetzt. Und <lacht> wieso, wieso ist die Tür nicht lackiert? Hast du gerade einen Unfall, gehabt? <lacht> Oh Gott. Alter, was fährst denn du da zusammen? Ich, ich drück nur minimal weh. <lacht> ah, ja. Und ich hab auch noch Schubfüße, Die hab F ich auch noch nie getestet. Wann? Oh, okay. oh, ähm. Oh, was? <lacht> okay. Ich fand mir gerade okay. an, dass ich die Tür nicht belegt habe. Oh, ah, ich hab der, die Schubfüße vergessen. Das, das <lacht> ist das Als ob du wieder oh, deine Spinnenfüße gemacht hast. <lacht> nee, das darf jetzt Und aber nicht geändert werden. Oh, das geändert. darf jetzt aber nicht geändert werden. ähm Ja, ja das, das ist, ist jetzt halt so. Das ist jetzt kein Batterie ja. No. So. Als nächstes muss so guter lässt ist Nico dran. <lacht> oh uh, Gott, ich sehe schon, ich seh uh, schon nee. diese, ich sehe schon diese Folge, die wird. Oh Gott. Ja, also ähm, ich wollte eingangs einen B. Oh, da sehe ich. Kann ich noch in letzter Sekunde von Leon gefärbte Blöcke ändern? Ja. Er ja, hat er mir gebaut, Warum hat und in dem Moment hatte... Nee, er auf der Seite. Also ich wollte ein, anfangs versuchen, so ein Arzt einer BMW zu bauen. Oh das, Gott. Ist jetzt, das ist jetzt das ist jetzt. Es ist jetzt mein QMW, nicht 1, sondern 6000. So in der Größe und. Im... <lacht> Geil, Geiler meine hier vorne? Du eigentlich so ja, der, der, der war von... von. Ähm, ich habe mein Fahrzeug war anfangs deutlich schneller ich habe... Ja, da dann ist mir eingefallen. Ähm, scheiße, die Räder sind ja eigentlich in Radkasten versteckt. Und dann wurde oh. es nochmal mal weiter ähm. breiter. Ja, genau so ging es mir auch, Nico. Nico hat das den Türen, weil ich komme nicht mehr aus dem Auto raus. <lacht> äh, du hast hier auf der Seite eine offene Tür. Ah, eingeschlagen. Da kannst, da kannst du durchschuppen. Äh, ah. So, und dann nehme ich dir mal ganz kurz das äh, Zeichentool in die Hand. Also, Leon, gibt's das, gibt es das Zeichen? Äh, Was warte? Du musst einfach nur stehen! Drück nichts! Ich hab auch so sind zwei gedrückt. Ich wollte die Türen schließen und bin ich auf 2 gekommen. <lacht> die Türen auf 1, äh, Dinger auf 2. Ey, ich habe 6. Ich habe bis zu sechs. Ja, drück nicht die 6, wissen wir erst in den letzten Episoden, ne? Nee, ich drück hm. die 6, 6 ist notwendig. Okay. Gut, dann auf 3. In 3 2 1. Ja, also jetzt. Los. Wow! <lacht> nein, nein. Ja, ja, ja. Ja. Hier. Nee, und Und raus oh, ist er. Das, das ist raus. Ja, so. yeah. Okay, ich lasse Juli just einfach rausmachen und danach muss ich gucken, wie ich mit Juli halt klar klarkomme. Oh Gott! Oh, ich habe den mein hinteren was? vergessen. Was? Was? Ja, Ach, du Auto. hast einen... einen Reifen hast du komplett vergessen. Ja. Bei Houston, we have a problem. Oh, nee, wir haben no problem. Kann, kann, uh, ich will nicht aussteigen. Oh, das now, Houston, wir have a problem. <lacht> we have a big problem. Ich habe nämlich nichts eingebaut, um mich umzuwerfen. Ich auch nicht. Ja, das, was ich eingebaut habe, wirft mich selbst um. <lacht> <lacht> und jetzt, Hallo, ich komme aus ich meinem Fahrzeug kann, nicht raus. Ich auch nicht. Kann mich bitte jemand hinten gegen mein Auto fahren? Weil ich kann wirklich nicht mehr aussteigen. Ich kipp dann immer nach unten. Ja, weil ich habe gerade auch keinen Bock, die ich Tür anzuheben. Ich kann die Hebebühne in die Hand Oder so. und äh, aufstehen. Okay. Oh, warte, ich falle. So. Ah, perfekt. Und dann falle ja. mal hier in die Ecke. Ich komme nicht raus. Ah, besten Dank. Bin, äh... <lacht> <Irgendwie> oh, <lacht> Moment! <lacht> <lacht> <lacht> Scheiße, hey, warum, ist... warum, warum falle ich so heftig um? Danke. Es ist... Es ist... Nein! Äh, ja. Davor habe ich mich kaum bewegt. Bewegt eine Firma in Baden-Württemberg. Okay, ich bin bereit. Ich auch. Ja, dann, Runde 2. Justcraft hat 2 Leben, Juli 3, Nico 3. Das heißt, JustCraft noch zweimal rauswerfen, dann ist JustCraft raus, nach Adam Riese. Äh, ja, weil das traut sich ja <lacht> keiner. Ich meine... Das machst du ja schon selber. So also. Wir, gehen, wir gehen jetzt einfach auf Juli. Drei... Drei... Wir machen das. Nur Eins... Oh, oh. Gott! Oh. Oh. <lacht> Was? Oh oh... Wir oh. Noch okay, bleib, ja, ich krieg mir nicht raus, du Hell! <lacht> Nein! Oh, Just Just und Nico, Nico sind raus. Was? Scheiße? Ja, ich, ich, ich, wie stopp ich das Ding? Wie ich das Ding? Ich, ja, ich, das Ding. <lacht> <lacht> Gut, dann wieder in Position und so weiter und so fort. Ö, Hilfe ist halt der falsche Knopf. Nico 2, Justcraft einen. Ich hab das Gefühl, meine Schubdüse fährt hinten rein, ohne dass ich das wollte. Äh, nicht meine Schubdüse hier, meine, meine Kolben. <lacht> Hamas? Wieso hat sich Nico jo. schon in meine Richtung aufgestellt? Das gefällt mir nicht. Ja. Ich, bin Jetzt. ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin am die... breitesten. Genau. Gerade? Nico ist am breitesten, am dünnsten. Ich bin am breitesten. Oh Gott. Ja, okay. dann... Nee, nee, mal Moment. Oh Mann, ey. Oh Mann, Okay, ja. Ja, dann der ja. letzte. Für, für JustCraft die wahrscheinlich letzte Runde. In drei... In <lacht> drei. Sehr parteiisch par hier, ey. Drei... Zwo... Uno... Oh, oh. Ein... <lacht> <lacht> ich hab keine Power. Ja, ich hab auch keine Power. Nein, nein, nein. Was <lacht> <lacht> oh, ist Ui, <lacht> <lacht> oh, <lacht> wieso lenkt dieses Ding nicht? Hallo? Hallo? <lacht> nein, ich bin raus. Ich bin raus. <lacht> nein, oh, jawohl. Ich bin raus. Das war, und und das just, Oh, raus. lol, ich kann... Just, ich konnte Joska gerade nicht rausdrücken. <lacht> ich hänge den Baum fest. Als ob! <lacht> Als ob! Alter. Alter! Fahrzeug, lass mich raus! So. Alles Ist wie oh. bei einem Unfall. Ja, <lacht> <Yes. lacht> Ey, Nico! <lacht> Nein! Guck mal, Nico, guck mal! Aufgebockt, <lacht> Oh, oh, es bewegt sich! Nein! <lacht> Kann man nicht auch theoretisch die ganze Runde eigentlich aufgebockt bleiben? Ja, verrückt. also ich meine, hier auf dem Ding da, wie heißt das auf der Hebebühne? Das Nein, <lacht> du musst dich bewegen nach einer gewissen Zeit. Oh, schade. Oh, ich bin bereit, ich bin bereit. Also, 2-2-1 steht, womit JustCraft der Niedrigste ist und ich möchte sage aus wie ein Anfängerkurs für Autofahrer. Ja, das stimmt. Weil ich habe ich hab direkt so einen Top-Down-Sicht, das finde ich ganz geil. Also, Runde Nummer 3. In drei, zwei, eins. Los geht's. <lacht> oh, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. Gott oh Gott Ruhe. Oh, oh. Weg hier, weg hier, weg hier. oh Oh, das war knapp schon. Oh, oh! Ah. Jetzt aber, wir... nein, jetzt Nico, nee, rückwärts, rückwärts, <lacht> rückwärts, nein, oh, nein, nein. Ich oh. <lacht> <Weg> mit ihm. <lacht> Alter, ich, ich hänge hier schon wieder. Ich kann mich nicht bewegen. Warte. Mann, nee. Helf, helf gerne. Ich helf gerne. Ich <lacht> <lacht> okay, auf dir fest. Ah nee, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Alles gut. Ja. Oh, das heißt ich bin der einzige noch mit zwei Leben. Okay. er hatte gesagt, dass es meine letzte Runde vor zwei Runden war. <lacht> der wo da oben hängt. <lacht> ja, ich habe mir so einen richtig gopdown, ich finde ganz praktisch. Und ich habe hier Kontrolle über die Aber es ist auch gerade nur pures Glück, weil ich mache irgendwie selbst Saltos, aber irgendwie roll ich. Nächste Runde, ich habe aufgehört zu sehen wie viele wir ja schon hatten, ob das halt falsch knopf. Ich glaube das müsste die vierte sein jetzt. Ja, kann auch so ein ist mir auch Lat Latvioser. Ne, erste erste bin ich rausgeflogen, zweite mit Nico und ich, dritte... Egal. Drei, die fünfte okay. Runde. Nee, 5, glaube ich. Runde 1, nee. Runde irgendwas von 128. In 3, 2, 1... Los geht's! Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Dunk. No. <lacht> dunk, dunk. Oh! Nein! Nein! <lacht> Gib Gas! Oh, Alter! So, Jess, Jess! Ah, er ist noch drin. Er ist noch drin. Ja, äh, er ist mit seiner Tür noch drin. <lacht> Meine Türen habe ich gerettet. <lacht> hmm. Oh oh. Nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> nein, nein, nein, nein. Nein. nein, nein. <lacht> nein. Und Justcraft ist raus. Ah, war eine schöne Runde. Hier ist weiß gegen weiß, auch nichts rassistisches hier. <lacht> ja. BMW ich gegen VW. W der BMW hab ich schon. Der, der Sch Sch Sch schwarze ist jetzt the... raus, das ist okay. <lacht> Hashtag, Hashtag No Rassist. Alter, Auto! Was machst du eigentlich, Mann? Jetzt bin ich aufgebockt! Oh, Mann, ey. Auto. Schluss jetzt. So, jetzt, ich bin bereit. Ja, dann, ja, runter halt, ne? In drei, zwei, eins... Hä? Da vorne fehlt mir auch ein Stück Glas. <lacht> ich glaube, ich habe einen Motorschaden, warte mal. Ich bin. Warum? Auto, oh no, was machst du? Nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Komm schon, Nico raus! <lacht> oh, Nico ist raus. Damit yeah. <lacht> ja, gewinnt, Juli. Juhu, VW oh. ist halt einfach über QMW. Achso. Ja. Nee, ich habe den tatsächlich extra so tief gebaut, weil ich hatte wahrscheinlich die gleiche Idee wie du, dass man mich nicht rausschieben kann. Ah, <lacht> ja, gut, ja. Hat, hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Ihhh. Boah! <lacht> Nico besteigt mich, er ist ja unglaublich. <lacht> nice, ich könnte mich sogar. Äh, Moment, Moment mal! Oh, nein, <lacht> falscher Rest. Oh, ja! <lacht> Warum stehe ich auf der Kante? Ach so, weil ich auf, <lacht> auf Juli noch drauf stehe. Auto. Also. hochbocken, das so. war. Mal JustCraftD durch. Also. Das war die rein theoretisch neunte, neunteste. Das war die neunte Folge von. In unsere Scrap Challenges. Äh, Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, macht was auch immer ihr wollt und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.